Mein Ex-Tool ist Akinu. Das ähm, hat erlaubt, Internetrecherchen zu visualisieren, auf einer Oberfläche zu sortieren und Inhalte dann miteinander zu verknüpfen. Das war im Zuge meiner ähm, Abschlussarbeit an der Uni extrem hilfreich. Äh, nur der Fehler war, dass es extrem schwierig zu bedienen war. Also sehr viele Klicks, bis tatsächlich Inhalte auf der Oberfläche aufgetaucht sind und die Verknüpfung war auch nicht ganz einfach so. Hat sich das durchgezogen und der Dienst hat sowieso Ende 2011 seine Arbeit eingestellt, ist vom Netz gegangen und ich benutze mittlerweile auch ohne diese Visualisierungsfunktion Evernote und das funktioniert eigentlich reibungslos.